Mit der steigenden Bedeutung der Sprachsuche und der wachsenden Zahl der Anfragen über mobile Endgeräte gewinnt auch das Thema Voice Search immer mehr an Bedeutung. Wie du mit deinem Unternehmen darauf reagieren kannst, beraten wir dir in diesem Video. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Alexa, wie kann ich mein Kundenwachstum steigern? So werden wohl in Zukunft die meisten Suchanfragen gestartet. Aber wie kannst du mit deinem Unternehmen darauf reagieren? Stelle zum Beispiel Fragen in den Überschriften. Formuliere statt normaler Überschriften zum Beispiel Fragen, die deine Zielgruppe interessieren. Diese kannst du anschließend im Text beantworten und deinen Nutzern somit einen Mehrwert bieten. Damit du weißt, welche Fragen für potenziellen Kunden besonders relevant sind, kannst du das kostenlose Tool answerthepublic.com benutzen. Auf der Seite wählst du einfach DE für Deutschland aus und gibst das gewünschte Fokus-Keyword in die Suchleiste ein. Anschließend startest du mit einem Klick auf Get Questions die Suchanfrage. In einem neuen Fenster werden dir alle Fragen angezeigt, die bei Google häufig zu dem Keyword gesucht werden. Arbeite auf diese Weise Überschriften aus, die deine Nutzer lieben. So kannst du auf deiner Webseite einen Mehrwert schaffen. Baue eine FHQ-Seite. Wenn du häufig ähnliche Fragen zum gleichen Thema bekommst, dann solltest du eine FHQ-Seite aufbauen. FHQ, das ist die englische Abkürzung für häufig gestellte Fragen. Indem du diese auf einer gesonderten Seite beantwortest, bietest du deinem Nutzer nicht nur einen Mehrwert, sondern kannst dir gleichzeitig auch noch viel Zeit ersparen. Wichtig ist es generell, dass du dich im Web als Experten präsentierst. Das baut auf der einen Seite natürlich Vertrauen zum Nutzer auf, stärkt auf der anderen Seite aber auch die Kundenbindung. Wenn du wissen möchtest, wie du die Webseite deines Unternehmens für Nutzer und den Google Suchroboter optimieren kannst, dann empfehlen wir dir mit unserer Sichtbarkeitsanalyse zu starten. Dort gehen wir gemeinsam deine Website durch und schauen wo noch Optimierungsbedarf besteht. Die gesamte Analyse ist für dich natürlich absolut kostenlos und unverbindlich. Bei Interesse haben wir dir den Link auf der linken Seite eingeblendet. Dort kannst du dir noch einmal alles zum Thema durchlesen. Viel Spaß bei der Optimierung, wird dir dein Supportteam von kundenwachstum.de. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de.